Jo Leute, Willkommen zu einem neuen Video auf Rekma. Was geht, was geht. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Wir haben hier gerade den 1. Januar während der Aufnahme. Ich bin noch nicht sicher, ob ich es heute hochlade oder morgen erst. Es ist gerade 8.30 Uhr, ich bin also ziemlich müde. Deswegen könnte ich auch ein bisschen fehlen vom Gameplay her. Aber auf jeden Fall, das hier wird eine neue Videoreihe, in zwar Minion Master Climb. In der Reihe wird es darum gehen. Wir starten hier auf Frankenstein 4 und das Ziel ist es, die höchste Elo zu erreichen, die es gibt. Und ja, je nachdem, wie weit wir kommen in der Season, also die Season endet in 57 Tagen, wenn ich das richtig verstehe, könnte aber auch Quatsch sein. Und ja, je nachdem auf jeden Fall, wie hoch wir kommen, dann... Oh, was rede ich denn damit? Ich bin bescheuert. Wenn wir die höchste Elo erreichen, dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Und zwar das wäre dann... Der Duo-Kampf, Mannschaftskampf, erst random, dann mit dem Premate. Das heißt, je nachdem, wie weit wir kommen, desto äh, je weiter wir kommen, desto mehr Spielmodi werden quasi äh, gezeigt. Aber es ist genug gequatsche, wir wollen jetzt ja loskämpfen. Wir sehen uns dann gleich im Battle. Bis gleich, Leute. Masters, prepare to get your minion on! Oh wait, that didn't come out right. So, wir spielen hier ein Akro-Deck. Oh, das ist ja fast ins Auge gegangen. Wir warten mal kurz, gebe dir ein wenig Erfahrung. So, erobern uns das gleich wieder zurück. Macht ihr diese? Dann hauen wir hier mal die Pfeile drauf. Die haben leider gefällt Ich wollte beide Dinger kontrollieren. Und mit dem dann können wir sie glaube ich umbringen wobei brauchen wir nicht ah, jetzt brauchen wir schon aber okay gut wir warten mal ganz kurz okay, der hat sich abgeschirmte leute also er hat jetzt auch schon sein level dings bekommen level up quasi und ja das ziel ist auf jeden fall in level zu steigen je nachdem immer und man kommt hier gewisse Perks, zum Beispiel Nachtbrenner, wenn wir die Brücke mit Hammer kontrollieren, eine Karte spielen, stoßen wir ein wenig Damage aus. Oh, das war schlecht von ihm. Das war wiederum gut. Treffe ich seine Leute oder auch seinen Körper schon? Nein, ich habe auch seinen Buddy geschossen. Wir werden hier gleich den draufballern und damit gleich alle AOE-Schaden reindrücken. Perfekt. Es ist halt auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir die Brücken kontrollieren, denn für die Brücken bekommt man Erfahrung, welche sehr wertvoll ist, sind, ist, ist, sind, keine Ahnung, was auch immer. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall hier mal einen Pfeil. Ich hätte das Pfeil etwas besser platzieren können, vermute ich mal, aber Pech gehabt. Wir werden hier gleich Feuer machen, so weiter über die Brücke läuft. Das ist auch eine unserer Klassenfähigkeiten Und zwar wir was er tut Der hat dafür ein Feuerball eingesetzt, das war sehr merkwürdig Können wir ihn direkt mal countern Hier setzen wir jetzt einen Tank und unseren Scharfschüssen dahinter Das ist wir nach ein guter Push Ah, es geht das Skelette countert das gerade ziemlich Aber ja, wir kriegen das ganz gut im Griff, gerade schieß, schießt bitte, perfekt. Und hier machen wir gleich den hier. Oh, er sitzt dafür für ein Feuerball ein, das finde ich nicht sehr gut von ihm gemacht. Aber, whatever, jeder das, was er für richtig hält, ich hoffe, ja. Und, hallo, greif ihn an, bitte. Dankeschön. Okay, gut, wir haben ihn. Wenn man alle drei Perks hat und dann die nächste Stufe erreicht, kriegt man Mara und dann Maserei, das, Raserei, das heißt, man bekommt doppelt so schnell Mana. Wir können also dann ziemlich spammen. Das ballern wir mal raus. Hier holen, machen wir wieder einen Push mit unserem Sniper. Wir holen uns die Brücke zurück. Das war gerade schlecht, ich habe die ein bisschen... Ein bisschen gefällt, weil ich die nicht gesehen habe. Rechtzeitig und hier ordentlich Damage und ist die Brücke. Den Kämen mit einem Treffer. Ja. Yep. Wir schieben jetzt den unsichtbar rüber. Und jede Karte, die wir spielen, macht halt der 60 Schaden. Wir können also jetzt ganz schnell one-shotten. Damit haben wir auch schon direkt die erste Runde gewonnen. Easy peasy, Cover. Auf jeden Fall haben wir 85 Punkte bekommen, sind damit jetzt auf Stein 3 aufgestiegen. Das ist sehr gut und wir sehen uns dann gleich im nächsten Game. Und da sind wir. Wir spielen diesmal gegen einen Sniper-Typen. Okay, wir warten mal kurz. dann den hier hin. Und diese hier. Um die Brücken zu kontrollieren, damit wir XP bekommen. Mit den Affen sollten wir einen kurzen Prozess machen. Ja, das war ganz gut. Oh, wir müssen was spielen. Wir haben 10 Mana. Ich kenne ihn jetzt mal easy. Der Sniper macht mit jedem Kill, bekommen wir ein wenig, ein wenig extra Erfahrung. Das ist eine sehr starke Karte. Ich wollte eigentlich, dass sie die Brücke direkt einnehmen. Wir haben hier das erste Level, also kriegen wir jetzt Mal Damage raus, wenn wir ähm, eine Karte ausspielen. Okay, der hat eine Kanone platziert, also lassen wir jetzt einfach mal passieren, was hier halt passiert. Ach, ich hätte den viel früher setzen sollen, um den Scharfschützen zu beschützen. So, Wir haben Perk 2. Das zeigen wir auch direkt durch, um den Schaden rauszudrücken. So, wir haben hier ein paar... Gute Einheiten zum Stunnen. Wir brauchen hier jetzt einfach raus, damit wir Damage rauspushen permanent. Oh, das ist eine sehr starke Karte gegen unsere... Okay, gut, wir haben ihn hier gerade im Lockdown, das ist sehr schön. kann wir können anfangen zu spammen, tatsächlich, der stirbt sich gerade einfach an unseren ganzen Damage, den wir ausputten. Und das ist der nächste Victory. Oh Mann, oh Mann. 80 Punkte bekommen, also sind wir immer auch in Stein, drei aber kurz davor aufzusteigen. Und wie immer sehen wir uns in der nächsten Runde, bis gleich, Freunde. So, jetzt spielen wir wieder gegen denselben Champion. Seine Fähigkeit ist. Oh, er schreibt gut Luck erfahren. Ich wir ihn auch mal gut Luck erfahren. Nochmal so und holen uns hier die Brücken. Ich glaube, wir machen sogar direkt einen Akro-Push und ballern hier noch was dazu. Und schauen, wie er reagiert und laden jetzt einfach unsere Energie auf. Es hat schon sehr viel Early Game-Schaden direkt wieder rausdrücken Kommt jetzt sogar... Oh. Da hat er gerade einen Big Mistake gemacht. Wir werfen hier mal so ein Ding, dann töten wir den Sniper hoffentlich. Ja. Und er hat jetzt hier einen starken Push. Da werden wir auf jeden Fall unseren Scharfschützen platzieren und hier hinten direkt diese, sobald er die Leute hat abgelenkt. Okay, das ist gerade sehr schlecht, wir haben keine Lufteinheit, wir müssen also kurz warten. jetzt haben wir wieder eine. Wichtig ist, dass wir die Brücke hier unten kontrollieren, das machen wir auch direkt mal. Oh, und der hat hier so ein fucking, fuck you wollte ich gerade sagen, so ein Ding halt. Der hat gerade sehr viel Kontrolle über die Map. Wir müssen also ein bisschen vorsichtiger spielen für eine Weile. So, noch ein paar Flieger dahinter setzen. Ich denke, wenn wir die platzieren, das ist ganz gut. Bitte betäubt den. Jawohl. Wir haben lange keine Brückenkontrolle gehabt. Das ist sehr schwach. Sehr schwache Leistung von uns. Direkt hier vor dann Schuss rausbekommt Die können wir hier mit einer Karte gleich counter Ach, Urlaub nicht Ich will aber die Brücke haben Hier wieder die Brücke einnehmen, ein bisschen Face Damage, das tanken Und da fliegen ist wieder ein Problem Oh man, ich hasse fliegende Gegner Aber den können wir hier gleich ED wieder einschauen Oh nein, das hat gerade hart gecountert der hat uns gefickt. Gefickt hat er uns gerade. Oh, das könnten wir sogar verlieren. Das könnte unser erster los werden. Ich glaube die zu platzieren war dumm. Ja. Also ich Aber oh, wir verlieren das jetzt nicht ernsthaft, oder? Auch oh, dringend die Kontrolle über die Brücke. raketen rechtzeitig haben wir wieder keine brückenkontrolle was sehr schlecht ist für uns oh mann wir sind echt low bitte nimm die brücke ein okay gut zwar wichtig oh, und da ist wieder die lufteinheit scheiße aber oh, das war ein fehler die werden sterben oh mein gott das war so jetzt haben wir es verloren ja, das ist GG. Das ist unsere erste Niederlage hier direkt schon in, der, in dem ersten Video. Das ist enttäuschend. Dachte ich gerade sehr, sehr, jetzt fürs Erste. Aber ja, zu dem Spiel, zu der Serie gehört da, halt, <lacht> dass ich alle Spiele zeige, also auch Niederlagen. Oh, wir können auch gar keine Punkte verlieren. Okay, dann sehen wir es direkt in der nächsten Liga. Bis gleich. Masters, get ready. So, da sind wir auch schon direkt im nächsten Game. Wir versuchen hier die in der Mitte zu platzieren, um beide Brücken plötzlich einzunehmen. Hat nicht ganz so geklappt wie gewünscht, aber eine Brücke haben wir wenigstens. Wir warten ein bisschen, weil dann hier ist ein Tank rein. Ich habe bei soweit nicht gesehen, was für ein Gegner das ist. Ich hoffe, sie laufen nicht nach hinten. Was ist die Fähigkeit von der Brücke? Achso, die macht so feilen und sowas, genau. Okay, wir haben gerade beide Brücken, das ist sehr stark für uns. Und Hackball. So, und jetzt haben wir den. Jetzt zum Glück die richtige Brücke unter Kontrolle. Das war sehr hilfreich für uns. Wir warten jetzt einfach, womit er reagiert. Okay, das war schlecht ihn da setzen, denke ich. Aber es funktioniert am Ende doch. Okay, der Sniper schießt auf ihn, das finde ich gut. Solange wir die obere Buche unter Kontrolle haben, ist das halt sehr stark für uns. den wir gleich umbringen einfach. Wir warten halt kurz. Ich hoffe, die fangen gleich hinterher, weil dann können wir die Brücke kontrollieren, war mein Gedanke, aber nope. Also, können wir die wenigstens neutral halten. Komm, wir machen mal den Buckebrenner, damit es schneller geht. Was war hier? Ich habe gerade irgendwas gesehen, aber ich weiß nicht was. Ja, whatever. Die wird wollen wir halten und diese sterben. <lacht> ja, die ist tot. Wir warten kurz, bis er irgendwas platziert. Hoffentlich. Er ja, muss gleich irgendwas machen, weil er jetzt gesandt wird. Kann ich einfach abwarten. Er platziert so ein. Machen wir hier mal den Pfeil. Und unsere Lufteinheiten. Ich denke mal den hier. Was haben wir hier den Tank? Dann können wir mit der Br Brückenbrennattacke beide hier angreifen. Und ich glaube, ich sch schaffe tatsächlich nur den hier, aber ist ja egal. Töte ihn bitte, perfekt. So, wir haben alles unter Kontrolle. Er hat ein Feuerball verschwendet, das heißt, er hat wenig Mana. Dann schaffen wir hier noch einen kleinen Push. Und der Hackball, ist das ein echter? Ja, das ist ein echter. Dann können wir hier einfach mal das reinballern? Ich glaube, das ist ein Fake, aber nur für den Fall. Okay, ja, das ist ein Fake. Oh, der Echte ist durchgekommen. So, wir kontrollieren uns hier die Brücke. Weil das noch schneller geht. So, Kontrolle. Ich jetzt einfach Druck und ballern hier raus. Spam ein wenig. Er hat noch sein Feuerball, das müssen wir bedenken. Okay wir haben ihn, der Source von der Rip. Noch eine Karte spielen, haben okay wir haben ihn perfekt. Das ist der nächste Sieg. Freut mich. Die nächste Runde, diesmal spielen wir gegen denselben wie wir. Okay, der fängt direkt hier mit abgeschärften Dingern an. Wir werden hier mal den machen. Und hier einfach mal unseren Scharfschüssen platzieren. Ist das ein echter oder ein falscher? Das war nur ein Fake. Sondern Scharfschüssen äh, verteidigen wir hier mit diesen Stun-Leuten bauen hier eines Gesicht. Aber mit dem wir wohl noch ein bisschen warten sollen. Schießwert, werden. Wir uns hier direkt die Brücke, damit er seine Fähigkeit nicht bekommt, sondern wir. hat okay, hier drei von diesen Dingen. Wenn man wahrscheinlich alles sterben so wie es gerade aussieht. Sniper los, schieß, schieß, schieß und da. Ah! Oh mein Gott, war das knapp. Wir schütten den Sniper mit so einem fliegenden Wichser. Oh, leider ohne Erfolg. Aber der Gegner kann nicht in die Luft angreifen. das ist gerade ein sehr großer Vorteil für uns. Oh, hier ein Tank. Und ein Sniper-Schütze. Ja, wie ihr seht, er ist gerade am Arsch, weil er gerade nichts gegen die Luftleute hat. Das war ein kleiner Werk. Oh, ich habe doch die falsche Seite gesetzt. Die töten ihn aber instant quasi. Wir zeigen hier direkt unseren ganzen Sachen durch und er ist tot. Das war eine sehr schnelle Runde. <lacht> Der hat halt keine Chance gegen uns. Wir haben ihn einfach überwältigt. Der arme ey. Also, das war Runde 5. Wir sind nun kurz davor, Stein einzuwerden. Jede Folge wird 8 Runden haben, also falls ihr euch wundert, es gibt noch 3 weitere. Wenn ihr wollt, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben lassen, wenn es gefällt, und ein Abo da lassen. Das wäre sehr, sehr nice von euch. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis gleich. Back to round of so, wir spielen gegen Lesson Les and Andrew. Ich starte mal hier mit den beiden. Oh. Das sollte eigentlich reichen, oder? Oh, das ist kacke, dass es nicht gereicht hat. Das war jetzt gerade ein sehr teurer Spaß. Okay, der geht auf diese Seite. Unser Gegner hat halt genau dieselbe Klasse wie wir. Das war gut, dass wir das so abgefeuert haben quasi. Noch ein Sniper. Und der Gegner hat zuerst den Level ab... Ne, wir haben den Level abbekommen, nevermind. wir haben die Brücken unter kontrolle die wir wollten jetzt gucken wir erstmal was der gegner so treibt ich hätte hier mal eine lufteinheit oh den würde ich halt gerne irgendwie wegsnipen okay gut sein gegner sein typ ist schon, deswegen muss er auch hier direkt ein Feuerball setzen. statt einen nächsten push auf der anderen seite damit unseren sniper nicht angreifen kann wir warten jetzt hier auf die chance in guten okay gut Ah, ich glaube, wir treffen ihn nicht. Doch, wir haben ihn getroffen. Perfekt. Den haben wir reichen voran. Ach, schade. Egal, egal. Wir warten jetzt ein bisschen. Ich meine, wir haben gerade Kontrolle. Wir kriegen von den Brücken XP, von den Schuss XP. Okay, der ist nicht fake. Oh, die, das Feuer haben wir zu früh gesetzt. Das war schlecht. Oder in die Brücke unter Kontrolle, also können wir so ein wenig noch machen. Wir behalten die Kontrolle auch von der Brücke und setzen jetzt hier den hin und supporten ihn mit einem Sniper. Der sollte ein One-Shot sein. Ja. Warum hat er da halt ein Feuerball hingesetzt? Ich weiß das nicht. Lack. Oh mein Gott, wir haben gerade wir Warten noch kurz und jetzt feuern wir das ab Wir spammen jetzt einfach weg, der kann halt nichts machen und ist tot Easy clapped, ja wir waschen hier auf jeden Fall gerade durch die low ein bisschen durch Und damit sind wir in Stein 1 angekommen Noch einen weiteren Sieg und wir sind in Stein, ne der nächsten Elo Oder 85, ja das sollte reichen das ist nicht genau nachgerechnet, aber ich glaube, wir sollten genau ein Edo mehr haben als wir brauchen. Of Minions and Minions of so, gegen Oh, das ist ein sehr starker Gegner. Ups. Seine Klasse hat den Perk, wenn er Level erreicht, er spawnt er einen Gegner, also einen in starken und bei den letzten noch mal einen noch stärkeren Das ist also auf jeden Fall kein Joke mir kann ich nicht sicher, wie ich am besten damit dienen soll, ich denke noch so und hier warte ich kurz ach die sterben noch weiter, Okay, dann hätte ich die auch nie an der Brücke setzen können oh, das ist ein echter mach ich mal kurz so wir haben unseren Level abgenommen, Okay, er hat den hier gemacht, dann machen wir den hier. Wir hätten noch ein bisschen warten sollen, hätten den Sniper direkt zusetzen können. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen kritisch. Oder auch nicht, kommt ganz gut. Da kommen gleich die Pfeile einmal rein. So. Den können wir gleich schön stand und mit dem Sniper anschließen. Oh, der hat hier einen fetten Push. Ich glaube das meiste kann ich mit dieser Karte einfach abwehren. Oder auch nicht. So, die braucht auf jeden Fall ein Tent. Wir brauchen hier ein paar Bogenschützen für den hier oben. Oh, den hat er getötet, das ist gerade schlecht. Wir brauchen hier dringend wieder was für die Luft. Ja, den Push hat er uns auf jeden Fall gut zu schaffen gemacht. Wir nehmen uns hier drücke ein, die Flieger fliegen durch die Mitte, das heißt, das bringt uns nichts. Okay, da möchte ich den hier nicht reinsetzen. Jetzt schon. Und diesmal sollten wir die aber damit besiegen können, weil sie den anderen Typen nicht dabei haben. Ja, das reicht. So, wir müssen auf jeden Fall unseren Bogenschiss noch ein bisschen aufhören. Er hat gerade seinen äh, feinen Bogen verwenden, seinen Pfeile verwendet. Jetzt sind wir die hier. Die hier. Das ausreichen Ich weiß es nicht. Das sollte eigentlich schon ausreichen können. Ich denke mal, wir sch schicken den noch dahinter. Nur um Drucks machen zu können. Da deckt die Pfeile rauf. Mit dem Sniper habe ich nichts zu tun haben. Konnten wir auch einfach erledigen Und jetzt auf der anderen Seite einfach einen Push starten Oh, das war schlechtes Timing So, hier kommt wieder eine Lufteinheit Wir setzen die mal schon früh ein, vielleicht kriegen die den Tod bevor er dann einen einsetzt Oh, das war sch gut, das war gut <lacht> so, wir müssen beide Seiten einnehmen Ach, die haben wir schon, Nevermind. Oh leck, ich konnte das auswählen. Wie nervig. Oh, wir haben. Okay, doch, wir haben den AOE bekommen. Oh fuck, den Sniper. Konnte noch verteidigen. Im letzten Moment. Ach, das war ein Fake oder was war das jetzt? Wir werden jetzt hier All-In gehen einfach alles rausballern, was wir haben. Okay, den all -in haben wir verloren. Vorerst, natürlich nicht forever. Wir können es hier wieder Druck machen und wir haben ihn tot. Es war schon etwas schwieriger die Runde, aber wir haben es trotzdem noch hinbekommen. Ja, obwohl es schwieriger nicht wirkt, die war nur ein bisschen länger, sagen wir einfach mal. Die war nicht so stressig. So, Bronze 15 haben wir erreicht und starten wir auch in unser letztes Game, das achte. Kriegen wir noch kurz Belohnung 75 Rubine? Ja, dann sehen wir es gleich im letzten Game zur so, letzte Runde. Wir spielen ein Set zu. Wir haben gerade keine gute Wahl, die Brücke einzunehmen, was sehr schlecht ist. Wir warten aber kurz und ballern den dann hier rein. Auf der anderen Seite schicken wir die hier gleich los. Das sollte schnell gehen schnell und kompakt. So, wir laden es auf jeden Fall unsere Energie auf. Wir haben alles gepusht. Wir haben beide Brücken. Man sehen vielleicht jetzt hier was zur Verteidigung. Da können wir einfach mal die Pfeile reinstecken. So. Ich will auf jeden Fall die Kontrolle über die Brücke behalten. Ich werde hier aber nicht so viel reinkommen. Das war es fürs Erste. Außer wenn mir, mir ein Grund gibt, noch mehr dahin zu setzen wir einfach hier mit fertig machen die beiden tötet man Rache und den bringt er auch um wir behalten die Kontrolle weil das letzte darunter da geht ist also quasi Win-Win wir brauchen hier gerade einen sehr starken Push auf, also können wir hier auch direkt noch was hinterher setzen noch ein Tank wir ballern jetzt hier einfach rein wir haben die unter Kontrolle sprich nichts dagegen hier haben wir jetzt gerade etwas viel da könnte er schön feier oder sowas reinsetzen tut er aber glücklicherweise nicht und damit schon das nächste level oh. das war schlecht und der wird einfach sterben hoffe ich ja der lebt nicht lange nehmen wir einfach die brücken wieder ein auch wir haben die brücke sogar schon aber oh, das war ein leck ihn bitte. ihn. Ach, das war sehr schwach von mir. Wir warten jetzt, bis er nachgeladen hat. Oh, die Bogenschützungen sind nicht gut. Wir können keine Probleme machen. Fliegt er da rüber? Nope. Nimm einfach wieder beide Brücken ein. Wir das Spiel auf jeden Fall sehr unter Kontrolle. So... Das ihn und wir setzen diese Karte kurz bevor er drauf, tritt ein. So kriegen wir nochmal unseren Booster quasi, also unseren, unsere Passive mit dem Damage. Machen wir mal die Pfeile und die hier. Sollte, das reicht nicht aus. Viel zu Wir haben hier unseren Tank. Und er kann sich gerade nicht verteidigen, wenn er den schlecht platziert. Okay, er ist gut platziert. Nevermind. Das ist ein recht starker Push, den er hier zustande gebracht hat. Aber er konnte so also gut wie nichts damit machen. Wir zeigen jetzt hier einfach durch unsere Sachen durch. Und versuchen so viel Schaden wie möglich anzurichten. Ich haben, wir haben ihn down. Schön gespielt auf jeden Fall von unserer Seite. Da kriegen wir erstmal einen Preis von unserem Level ab. Das ist auch mal nice. Das sind 1000 Gold. I take it. Und ja, das war die letzte Runde auf jeden Fall für heute. Wir haben noch Punkte 4 erreicht, wir sind dann quasi eine komplette Ede aufgestiegen. Das ist sehr, sehr nice für die erste Folge. Wir können wir eben noch gucken, ob wir hier diese Truhe öffnen können. Nicht scheinbar nicht, aber wir machen hier auch eben den Battle Pass. wie wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben. Was macht er da? Da lassen, das wäre sehr nice. Ich bekomme hier gerade komische Nachrichten. Ich verbiete das einfach mal. Und ja, haut rein auf jeden Fall, Leute. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Video kommt in der nächsten Woche am selben Tag. vielleicht noch nicht genau sicher bin, ob ich es am, Mont äh, am Mittwoch oder Donnerstag hochlade. Ja, ne, am Dienstag oder Donnerstag. Ich denke mal... Ach, ich weiß nicht, Leute. Wir werden es sehen auf jeden Fall. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.